Adventskalender 13. Dezember Weihnachten von Joachim Ringelnatz Liebe läutend zieht durch Kerzenhelle, mild wie Wälderduft die Weihnachtszeit, Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle schöne Blumen der Vergangenheit. Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise und das alte Lied von Gott und Christ bebt durch Seelen und verkündet leise, dass die kleinste Welt die größte ist. Einen friedlichen 13. Dezember wünscht euch eure Eva